Ich habe den Marco Jugemann in Oslo auf der Kerbe getroffen, habe ihm gezeigt, was ich bisher auf dem Handy hatte. Er fand's geil und er hat gesagt, es ist überhaupt gar kein Problem, dass wir das ganze Ding veröffentlichen. Jedes Jahr nach Wendelstein auf Kerber Saufen uns die Rübe voll und gehen nicht mit an Der Schulhof ist schon voll, genauso wie ich, ja Alles sind dicht, haben Promill im Gesicht Und schmeißen sie uns raus, schleichen wir uns wieder rein Denn würde ich diese Nacht verpassen, könnte ich mir das nie verzeihen Jetzt ist es so weit, dass die Band Baby Give It Wir steigen auf den Biertisch und singen unser Lied na, na, na, na, na, na, na. Now Marco Jude Mann Marco Jude Mann Na na na na na Now Marco Jude Mann Da ist das Wetter, passt, trink Wodka mit Orangensaft Wir alle stehen an der Bar, der Jäger, der schmeckt wunderbar Am Ausschrank ist der Teufel los, der Durst ist wieder viel zu groß Wie jedes Jahr haben alle Spaß und geben wieder richtig Kass Sie wieder drinnen in dem Zelt und wir versaufen unser Geld Hier können wir doch viel geiler feiern, als beim Fest in Oberbayern Ist das Lied auch schon vorbei, startet erst die Sauferei Wir fangen dann von vorne an und alle singen Marco Junemann, Marco Junemann Na na na na na na na, na, na. Oh, Marco you you you you where you you you you you, hey, you.